Okay, hallo. Ich präsentiere Ihnen Drupal. Drupal ist ein Open Source Content Management Framework. Die Stärke von Drupal liegt darin, dass Sie Ihre Inhaltstypen, die Sie brauchen für Ihre Seite, immer individuell anpassen können. Wir haben jetzt hier einfach mal die fast Grundinstallation. Sie hätten hier erstmal Article und Basic Page. Basic Page sind so Sachen wie über uns und Impressum und so. Da legen wir am besten einfach mal eins an. Geben wir dem Ganzen einen Titel, haben wir unseren Editor mit äh, Visivik-Unterstützung, damit wir auch äh, ein schönes HTML machen können. Und dementsprechend das alles auch schön formatieren können. Wir haben auch mehrere Sprachen zur Verfügung und können dem Ganzen natürlich auch noch einen Menü-Link geben, den wir an der Stelle in das Hauptmenü einfügen, und zwar an die oberste Stelle. So, da sieht man auch schon hier in der Navigation, ist es erschienen. Jetzt finde ich natürlich die Reihenfolge hier irgendwie gar nicht so prickelnd, dass das Impressum vor den News steht. Ich hätte das gerne andersrum, also gehe ich hier einfach erstmal in meinem Menü Verwaltung hinein und sag nein, das Impressum soll nach hinten, speichere das einfach ab, Schau es mir an und da haben wir es auch schon auf der Seite, auf der Menüstruktur im, im letzten Bereich. Ähm, darüber hinaus äh, haben wir dann noch den Inhaltstyp Artikel, ähm, das ist so ähm, quasi ein, ein News-Inhalt. Ähm, äh, mit dem man verschiedene Nachrichten dann auch immer schreiben kann. Das machen wir auch nochmal schnell. Man kann das Ganze mit Tags versehen, kennt man eigentlich auch von verschiedenen anderen Content-Management-Systemen. Da ist eine automatische Funktion dahinter, dass man später, wenn man die Inhalte hat, auch eine Auflistung dafür haben kann. So, wir machen hierfür kein Menü, sondern sehen dann hier in den News, dass sich das hier automatisch mit einfügt. Man kann das auch hier nach dem Text nochmal sortieren, wenn man sagt, okay, ich will jetzt nur die Cbit news haben. Da haben wir jetzt die eine hier oder eine CMS-Garten-News und so kann man das sehr dynamisch und schnell immer wieder anpassen. Ähm, diese, diese Auflistung wird erzeugt von unserem Modul Fuse was im Grunde genommen nichts anderes ist als ein interaktiver äh, SQL-Editor, wo man hier dann quasi sagen kann, ich möchte jetzt eine Seite News, die liegt auf diesem Pfad für News und das soll eine unformatierte Liste aus Inhalten und den teaser Teaseransichten des äh, Inhalts sein. Man kann hier auch einfach sagen, okay, ich möchte jetzt nicht mehr den Teaser, äh, sondern ich nehme den vollen Content dazu, speichere das einfach ab hätte jetzt hier quasi ähm, die vollen Inhalte, äh, macht jetzt im Moment keinen großartigen Unterschied, weil die, die äh, Teaser-Texte und die vollen Texte gleiche sind. Ähm, kann man aber dann noch dahingehend verändern, dass man einfach sagt, okay, ich habe jetzt hier meine, meine News ähm, und möchte aber da eine kleine Voransicht haben. Dann speichert man das Ganze. Jetzt sehen Sie hier noch den ganzen Inhalt. Wenn es umgestellt ist auf die Teaser-Ansicht, wie wir das eben vorher hatten, dann kriegen Sie quasi in, diesem, in dieser View, wenn es dann gespeichert ist, einfach nur noch den Teaser. So kann man relativ schnell einfach zwischen Teasern und vollem Content umschalten. Ähm, man kann hier auch dann, wie ich gerade gesagt habe, als, als Framework, was es ist, ähm, Felder hinzufügen, wo man dann einfach sagt, okay, ich möchte jetzt hier ein Bild noch zu meinen News hinzufügen. Verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, man kann ein Standardbild setzen, man kann die äh, Datei-Extension, also die Bildart, kann man sich sehr gerne äh, einrichten. Man kann sagen, wo das hingespeichert werden soll und noch verschiedene andere Sachen, wie Maximumauflösung oder Minimumauflösung, äh, einfach um den, um den Redakteuren ein bisschen was vorzugeben, dass da keine ähm, Fehler passieren in der, in der Darstellung später. So, da haben wir das Bild dabei. Äh, dann gehen wir nochmal auf unseren News. Verarbeiten das Ganze und sagen dann, okay, wir laden jetzt hier noch ein Bild hoch. Wir nehmen das einfach mal als Standard hier. speichern das ab. So, jetzt sieht man hier kein Bild. Warum sehen wir kein Bild? Weil das die Teaser Ansicht ist. Also gehen wir einfach nochmal hier in unsere Content Types äh, und sagen Manage Display. Man sieht hier die Default Ansicht, das ist der volle Inhalt, und man sieht die Teaser Ansicht, die man umstellen kann. Und dann sieht man ja, ah, das Bild ist ja schon versteckt, okay, alles klar, ich hätte das gerne über meinem Bodyfeld, also über dem, über dem Haupttext und hätte das gerne in einer Größe, die, sagen wir mal, eine Preview-Größe. So, schnell gespeichert. Zurück zu den News und da sieht man schon, ah, jetzt ist das Bild ja dabei. So, haben wir kein display Suit, okay. Man sieht auch hier das Label noch dabei, ähm, da kann man jetzt sagen, so nee ah, Label und so mag ich nicht dabei haben, ist ja nur ein Bild. Auch das kann man dann durchaus noch in diesem äh, Content-Type einstellen, indem man einfach wieder in diese Display-Ansicht reingeht und dann hier vorne sagt, nein, da soll kein Label dabei sein, ich verstecke das hier einfach mal. So. Und schon hätten wir das Ganze auch ohne Label. Man kann das dann noch weiterführen. Es gibt andere Module, die dann dafür sorgen, dass man diese Inhalte gleich zweispaltig anlegen kann oder dass man sagt, okay, man hat jetzt so ein, so ein Stacked-Two-Column, dass man oben ein Feld hat, das über die ganze Breite geht und dann links und rechts jeweils einen 50 bereich Das ist alles sehr stark anpassbar. Ansonsten haben wir hier unser standard -Theme. vielleicht gefällt einem die Farbe jetzt so auf Anhieb nicht, da kann man schon mal hingehen und sagen, ja, okay, ich hätte jetzt hier lieber irgendwie was, was Gedecktes in Grau. Man sieht hier die Preview, wie das am Ende aussieht, blaue Links, normaler Text, an dunklen äh, Footer. Außerdem hat man dann in den äh, Design-Einstellungen immer noch mal die Möglichkeit, verschiedene Elemente mit reinzunehmen oder rauszunehmen, da kann man das Logo jetzt zum Beispiel mit rausnehmen. Ähm, oder auch die verschiedenen Müs Menüs ausschalten. Wenn ich das mal hier speichere, sieht man, okay, hier oben ist das Logo jetzt erstmal raus, der Seitenname ist noch dabei ähm, und die Farbe hat sich dementsprechend auch geändert. Das geht also sehr schnell. Sie sehen hier die Slides, die wir haben. Die sind jetzt auch sehr einfach gemacht über einen Inhaltstypen, der hier dann heißt Slide. Wenn wir uns den mal angucken, dann sieht man, dass er hier einfach nur äh, drei, vier Felder hat. Und zwar einen Titel, eine Sprache und ein Image. Das heißt, wenn ich jetzt hier einfach sage, okay, ich hätte jetzt gerne einen Slide, ähm, den nenne ich mal Blume und sage, okay, ich will hier was hochladen, dann nehme ich nochmal die Chrysantheme, submitte das und speichere es. Und dann sieht man auf der Startseite, dass automatisch auch die Blume mit drin ist und das dann in den Slider mit einläuft. Genau. Was man hier unten sieht, ist der interaktive Layout-Editor. Layout mit dem kann man quasi seine, seine Startseite hier nochmal extra bearbeiten. Man könnte jetzt hier diesen Inhalt nach oben ziehen, über den Slider, wenn man das will. Speichert das. Und hat dann auch ganz schnell einfach seine News und seine, seine Slide nochmal verteilt.